moin leute willkommen auf meiner seite ihr wollt gerne euer spiel vermarkten oder wissen wie dieser prozess überhaupt vonstatten geht dann besucht doch einfach meine internetseite proindiedev.art den link hierfür werde ich in der beschreibung unten einfach verlinken und wollt euch einfach mal zwei blogbeiträge vorstellen Der eine ist, wie könnte so eine Marktanalyse als Indie-Game-Startup laufen. Und der andere ist, wie man einen Kurs mit sich selbst absolviert, mit möglichst wenig Zeitaufwand, für so ein mögliches Spielemarketing für Anfänger, also im deutschen Markt, mit einer Do-It-Yourself-Kursstruktur. Ich habe das Ganze mit Unreal Engine 5 betitelt, weil ich hier gerne eine Unreal Engine 5 Community aufbauen möchte. Aber alle anderen Unreal Engine Fans können hier sich auch einfach das anlesen und gleichermaßen anwenden. Hier habe ich für euch einen Kurztext verfasst, was man hier überhaupt lesen kann und in diesem Kurs dann entsprechend lernen darf. Das Ganze richtet sich an Selbstlerner, wird so ungefähr sechs Wochen dauern, wenn man jeden Tag so eine Stunde dafür investiert. Die Hauptthemen sind im Grunde Einführung in das Spielemarketing und die Unreal Engine 5. Die Markenbildung und soziale Medien, Content-Marketing und Influencer-Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Networking, Startstrategien und Nutzerakquise und was man nach so einer Startstrategie und Monetisierung macht. Das Ganze ist sowas wie eine Roadmap, so wie man einen schönen, effektiven Marketingplan für dein Spiel erstellen kann, um dann möglichst viele potenzielle Gamer zu erreichen, die dann Spaß am Spielen haben. Und so sieht das Ganze aus. Ich werde es kurz und knapp halten. Das heißt die erste Woche. Dann haben wir hier die zweite Woche und alles mit Links verlinkt, wo man Artikel und Videos dazu lesen kann oder auch sehen kann. Einiges ist in Englisch. Da müsste man sich dem Englischen behelfen oder einen Translator, einen Übersetzer nutzen, wenn man das ein oder andere Wort nicht so ganz inne hat. Dann geht es Woche 3 hier weiter. Einmal Woche 4. Woche 5, Woche 6 und damit müsstet ihr gut gerüstet sein, um so ein Indie-Spiel sowohl auf dem deutschen Markt als auch international oder im englischsprachigen Markt effektiv zu vermarkten. Das war's auch schon mit dem kleinen Beitrag hier. Der andere Blog ist eine Marktanalyse zu Genres und hier, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch reinlesen. Da geht's im Grunde einfach nur dafür. Um einmal da zu sein und so eine Marktanalyse der letzten zwei Jahre zu zeigen, was für erfolgreiche Spiele es gab. Dann haben wir uns die besten Genres angeschaut und hier so Action, Abenteuer und RPG rausgesucht. Denn darum handeln auch aktuell meine Videokurse. Irgendwann mache ich auch noch einen First-Person-Shooter. Nun, Man muss ja irgendwo anfangen und deswegen such, habe ich mir hier einfach diese drei rausgesucht. Weiter kann man lesen, die Spiele, die in dieser Richtung, wie erfolgreich die waren, wie viel Verkaufszahlen dort waren. Hier sehen wir auch das Spiel Dark Souls als Beispiel. So ein paar Verkaufszahlen und Entwicklungszeiten, wie lang das Ganze dauert. Dann gibt es noch so ein Spiel mit sehr kurzer Entwicklungszeit, im Gegensatz zu den anderen, das auch relativ effektiv am Markt angenommen wurde. Dann geht es so ein bisschen um Spieldesign, so die Kurzfassung, was das überhaupt ist und wie man so einen Fahrplan, so eine Roadmap zu deinem Spiel machen kann, welche Phasen es da gibt und was man da drin macht. Die Phase 4 hat so ein bisschen auch mit dem Kurs, den wir vorhin gesehen hatten, zu tun, was die ganzen Phasen überhaupt machen. Dann habe ich eine kleine Zusammenfassung dafür. Eine fiktive Game-Story für so die Spieler, damit die halt sich etwas vorstellen können, um was so ein Spiel überhaupt geht. Dann so fiktive Spielentwicklungskosten in größeren Game-Studios. Und im Gegensatz dazu die fiktiven Spielentwicklungskosten als ja, einzelner oder kleine Gruppe Spielentwickler, Indie-Spielentwickler. Und ein paar Erfahrungswerte von Indie-Spielen, die bei Steam verkauft werden. Das Ganze schließe ich natürlich ab mit so meinem Video-Kanal, meinem YouTube-Kanal fürs Abo und so ein bisschen einfach meine Kurse präsentieren. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Kurzvideo gefallen und wir sehen uns einfach auf meiner Seite, auf meinen Blogs, in meinen Videos oder sogar auf irgendeiner Game-Conference. Ich wünsche euch einfach viel Erfolg, dass auch dein Spiel ein Erfolgsschlager wird. Bis dann!